Willkommen zurück zu Pokémon keramik und hier Azarela voraus. Achtung, nicht zu Fuß erreichbar. Okay. Hier in der Azarela-Grotte versuchen wir jetzt zu unserem siebten Arenaorden zu gelangen. Und ich habe ein bisschen Angst, was uns hier erwarten wird. Das ist auf jeden Fall eine riesige Höhle hier. Die, wie ich finde, von den Texturen her jetzt nicht ganz so säuberlich toll aussieht, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Und hier ist eine... Äh, hi, ich schreibe mir die kurz und gehe wieder. Irgendeine Term War das, glaube ich. Ja, die, war ich war ja auch noch ganz gut zu sehen. Okay. Da müssen wir noch irgendwie hochkommen. Vielleicht von hier. Oder wir sind einfach unsichtbar? Kommen wir überhaupt lang? Hier müsste es hochgehen. Ja, hier geht's hoch. Hier können wir hochjumpen. Den Sprung schaffen wir. Und hier ist es eisig. Und ist das Eis? Wasser. Das scheint hier Wasser zu sein, aber sieht komisch aus. Das sieht eher aus wie Eis als wie Wasser. Aber na gut, hier müssen wir ein bisschen klettern können. Reflex, Medici, Vitalis. Viele Kampf-Pokémon. Und der Dude hier meint wohl, er könnte meine Zukunft sehen. Dann lass ihn uns besiegen. Ich würde schon gerne meine Zukunft erfahren. <lacht> Elektro bei <Pock. lacht> Wunderbar. Oh, da sieht man auch schon vom Level her, dass wir jetzt hier richtig sind. Denn er äh, ist schon ziemlich hochgelevelt, so könnte man so sagen. Leider habe ich immer noch nichts wirklich gegen ein Elektro-Pokémon. Aber das sollte uns nicht daran hindern, ihn jetzt hier down zu machen und zu besiegen. <lacht> Wie es rumschreit. Wie ist lustig? Find die Animation von Okay, Flammenwurst hat doch wohl reichen, oder? Oder? Was habt ihr da vor? Bam! Ey, wie, du willst mir sagen, das reicht nicht? Das letzte Mal war wirklich so ein starkes Pokémon? Also, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht liegt es auch einfach nur am Level Unterschied, weil das so riesig ist. Wir fahren jetzt down. Und die Höhle sollte nicht so lange sein, zumindest wirkt sie auf mich nicht so groß. Also von der Höhe vielleicht, aber von der Länge bestimmt nicht. Du schaust überall hin. Das ist eine Feuersage. Nein, ich möchte dich jetzt nicht fangen. Nein, nein, nein. <lacht> er verfolgt mich, Hilfe. Schnell weg hier! Ich gucke mir hier gerne mal die Pokémon an, die hier so spawnen. Denn hier haben wir zum Beispiel ein blaues und ein gelbes Reflex. Die sind nämlich beide etwas unterschiedlich. Ich glaube, der Unterschied ist da bei den Stats. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher, ich hatte es... Ich glaube, nur einmal kurz im Team gehabt und dann nie wieder. Also ist schon auch lange her. Wir scheinen aber auf jeden Fall in der Nähe sein, zu sein in Azarila. Da wollen wir lang. Und der kleine Junge hat sich verlaufen. Er weiß nicht, wo er ist. Ich bin einem Pokémon mal Jetzt finde ich den Weg nicht mehr raus. Naja, es gibt ja so eine dreistellige Nummer, die könntest du anrufen, wenn du dich nicht mehr. Äh, wenn du dich verlaufen machst und nicht mehr weiter weißt. Weiß aber nicht, wie gut der Empfang hier in der Höhle ist. Sonst direkt unter mir war ein Erwachsener. Red einfach mit dem. Das sollte auch klappen im Normalfall. Und, aua, was soll denn das, hä? Was für Probleme, Omet? Das Zock mir meine Lebensenergie aus. Das geht aber zu weit hier. Rollende! Bams! So. Omod ist ein Käferflug-Pokémon. Oh. Soweit ich weiß. Also Feuer sollte sehr effektiv sein. Aber dann, der kleine Junge hat sich noch ein zweites Pokémon. Hoffentlich nichts krasses. Nichts Heftiges. Werden wir aber noch herausfinden. Du, du, du, du, du. For Stelka! Oh oh, das macht Zack, Zack, Zack, Zack, Bumm! Das macht Bumm, Bumm! Oha! Wie metallisch und stahlig das Ding aussehen, also den Texturen! Oh, es hat Robustheit! Oh oh! Okay, okay, okay, gut! Das setzt kein Finale ein! Genau, Flur ist nämlich eine Attacke. Alle Pokémon machen das, was Stelka das gerade macht. Außer es ist ein Geist-Pokémon. Denn Geist-Pokémon haben da eine ganz andere Fähigkeit mit, die wir in einer der letzten paar Folgen gesehen haben. In der Geistarena, arena Soll ich jetzt irgendwann einen Grund gedacht habe, dass wir eine wenn Eis-Arena, wo es gar keinen Sinn gemacht hat. Ich finde ja nicht mehr den Weg zum Sieg. Tja. Jetzt solltest du erst recht zum rennen du. Jetzt solltest du es erst recht tun. By the way, dieses Feature, dass man hier Pokémon anvisieren kann, so, dass sie für einen eingreifen, kämpfen und alles. Ich benutze das zwar nie, also ich habe ja gesagt, ich fand es eigentlich cool, interessant, aber irgendwie benutze ich es nie. Wie seht ihr das? Benutzt ihr das ständig? Oder benutzt ihr das auch kaum so wie ich? Ich sollte es vielleicht ein bisschen öfter benutzen, vor allem so offscreen. Hä, Stefan, sind ihr hier? Einfach gespawnt vor meinen Augen. Okay. Dann spawnt halt so viel, bam, Okay, wir sollten jetzt eigentlich in der Nähe sein vom Ausgang. Ich weiß aber nicht, wo der Ausgang ist zu Virus. Weißt du es? Nein? Okay, das ist schade. Aber vielleicht weißt du es ja. Hui! Die Schatztruhe macht so viel Spaß. Okay. Da hat jemand sehr viel Spaß an unserer Akademie-Herausforderung, die Schatzsuche. Meine Schatzsuche wird. Okay, Boden. Meine Schatzsuche wird es sein, hier alle Orden. Oder generell alle Punkte besser zu sein. Genau, zu so sein, hier alle Punkte abzuarbeiten. Und wenn ich dann hoffentlich in der Liga akzeptiert werde, nicht so wie in der Folge. Mantidea ist, glaube ich, ein Pflanzen-Pokémon. Hätte ich natürlich rausflitschen sollen. Habe ich auch, ja, war nicht so klug. Ah, falsch. Akrobatik. Bah. Oh, stirbt nicht. Oh, es hat aber keine Pflanzenattacke. Au, oh, es kürtet aber trotzdem. Oh, aber jetzt ist es zumindest down mit Akrobatik. Bam. Yeah. <lacht> Wunderbar Verlieren macht aber keinen Spaß Ach du, Verlieren ist Teil der Erfahrung, Teil der Schatzsuche Da oben ist eine Fackel. ich habe schon mehrere facken gemerkt, dieser Hürde ich Weiß nicht, ob die irgendwas zu bedeuten haben Das kann ich euch nicht erzählen, das weiß ich nicht Hier gibt es aber sehr viele Items Also wirklich viele Items Come on, wo ist denn der Ausgang hier? Wir müssen ja eigentlich schon nichts draußen sein. Was schlägt Wasser nochmal? Hä? Huh? Findest du die Wechselwirkung zwischen den Typen auch so kompliziert? Ein bisschen. Aber was Wasser schlägt, ist doch easy. Pflanze. Hektro. Ne? Und Primano ist ein süßes Pokémon. Ist ein dieses Pokémon. Was jetzt gerade down gehen werde. Maus. Also haben wir noch nie gekämpft haben? Ehrlich? Faria? Okay. Das Ding ist Typ Fee. Ich glaube, wir haben noch nichts gegen Typ Fee. Und ich glaube, das Ding ist sogar für Psycho. Das, das könnte sein, dass es Typ Psycho ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Möglichkeit liefer da. Ich tue trotzdem einen Ladungsstoß ein, denn Benny Boy hat schon lange keinen Auftritt mehr hier gehabt. Der kann auch mal wieder kämpfen. Und da so oder so viel Damage. Vor allem wegen der Fähigkeit Dynamo. Wird er alle zerstören. Yeah, yeah, yeah. Ich gucke mir gerne alles an. Während man hier kämpft. Die Animation. Yeah. Ist das ein Grafikfehler? schau mal an den Seiten von dem De von Belly Das sieht aus, wäre die Textur nicht richtig geladen. Das sieht komisch aus. Gardevoir! Ein Psychophäe! Genau wie, wie ah, hm. ah. Da können wir Fariki auf einsetzen. Knirscher. Aber ich finde das lustig, wie die Pokémon hier ja einem zuschauen. Hier zum Beispiel auch dieses kleine Viech, ja. Das Gardevoir. Schweifrüstung von Gardevoir wirkt. Aber ich habe auch Schweifrüstung, glaube ich. So, please. Kill es mit zwei Shots. Damit wir nicht zu lange hier sitzen. Ich schon zu lange hier in der Höhle, wie ich finde. Reflex weiß nicht, wo er lang gehen muss. Er geht die ganze Zeit gegen die Wand. <lacht> Seht ihr den? Er geht die ganze Zeit durch die Wand. Was muss ich machen? Hier, hier lang. Nein, doch nicht. Äh, äh, hier lang. Nein, auch nicht. Verdammt. Oh, der arme Reflex. <lacht> er ist doch stuck in der Ecke. Namm. So. Darin gerade, wo sich da die ganze Zeit bufft. Bis gar nichts zum Angreifen kommt. Geht's auch schon schneller als man denkt. Down. Ja, wir sind schon im Kampf, du musst warten. Stell dich bitte hinten an, ja? Sei brav. <lacht> da hinten ist immer auch exakt gleich. <lacht> Als wäre er so programmiert, so zu sein. So scheint ja keine Problem, jetzt, Mann. So, bitte sag mir, hier ist der Ausgang in der Nähe. Ich würde hier wirklich gerne jetzt raus. Boah. Wow. Wie kaum man halt hier aussieht, das sieht cool aus. Also wirklich, die Pokémon sehen cool aus, texturen sind so meh. Aber Pokémon... Ah, unsichtbar. warum fliegen? Das unsichtbare Portmobil! <lacht> so das gerade aus. Äh, ja. Was auch immer ich sagen wollte. Ich glaube, wenn wir hier den Fackeln folgen generell und hier auch nach oben kommen. Und dann nach oben, geht's normalerweise mal raus. Noch einer Wer Aber <lacht> was ein Ätzender weg zur Stadt. Boah, fahren wir als Postboot, das ist bestimmt nervig. Ganz so durch diese Höhle zu latschen. Na, ja, wo? wahrscheinlich fliegen sie doch einfach, oder? Warum sollten sie nicht fliegen? Das wäre doch viel einfacher für die Pampros, Boden und Gestein, guck mal, glaube ich, könnte sein bodengestein könnte sein, ist auf jeden Fall ein kräftiges Pferdchen. Oh nein, da muss ich erstmal wieder ausruhen. Hat zu viel gekämpft. Auch ein Held kann nicht immer kämpfen, immer dabei sein. Na gut, dann habe ich aber hier noch Aquaknarre mit Belly Bowl. Nur wahrscheinlich hat das Ding eine Attacke drauf, die sehr effektiv hier mein Belly Bolt ist. Und warum setze ich Elektrofelder ein? Das war ziemlich dumm, ich wollte... Äh, äh, ich, äh, ich wollte Aquaknare einsetzen. Genau so. Oh, oh, hat aber nicht viel Damage gemacht. So. Kann also noch nochmal mit Aquaknare vielleicht kritischer aus Versehen? Ja. Ne, war nicht mal ein Crit. Einfach so stark genug. Wonderful! So, aber ja, jetzt ist mein Team ziemlich eingeschlagen. Ich hoffe, da oben ist der Ausgang. Also, ich sehe da ein bisschen Helligkeit. Maybe ist es da wirklich. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Wenn ich so wäre, hätte ich bestimmt gewonnen. Pfff. weiter, Kumpel. Hop. Was bist du denn? Neues Pokémon. Eine fliegende... Knospe. Ein lumi -Spross. Ein lumi -Spross. Ich rate jetzt mal... Pflanze... Geist? Das sieht ein bisschen gruselig aus. Deshalb könnte ich mir Geist schon vorstellen bei dem Viech. Okay, nee, dann ist es eher Pflanze-Gift. Es ist eher Pflanze wenn es jetzt sowas hat. Als Fähigkeit. Ich fang's mal ganz fix ein. Nevermind! meint? ist jetzt Finale ein! Und kriegt sich damit selbst. Wird wohl warten müssen, bis wir herausfinden, was den Typen das Pokémon hat. Schade. Echt schade. Das ist aber eine. Äh, huh? äh! Bug! Hier ist schon mal der nächste Bug. Ich weiß nicht, was das hier auf dem Boden ist. Das ist ein Dickdries. Aber seht ihr das? Hey! Äh! Ach, oh, ich hab ihn rausgeholfen! Ah, wunderbar! Oh, aber jetzt kann ich die fliehen. Da steht übrigens in der Luft, ne? Also ich weiß nicht, ich, ich kann ihn nicht anvisieren. Das geht irgendwie nicht. Besser als so, kriegt die Kamera nicht hin. Das ist gerade ein bisschen mies. Aber... Sieht lustig aus. Ist das jetzt da rum? Oder geht jetzt wieder rein in den Stein? Nee, ich habe ihn rausgeholfen. Gern geschehen, Reflex. Gern geschehen. Aber Junge, wie viele Bugs diese Spieler. Das ist echt unfassbar, muss ich sagen. Und ich glaube, hier geht's raus, oder? Das scheint... der Ausgang zu sein. Lass mich mir mal zeigen, warum das Wetter für mich so wichtig ist. Ja, warum ist es denn so wichtig? Hippotherus. Oh nein, das macht das bestimmt so einen Sandsturm hier in der, in der Höhle. Und oh nein, dann sieht man ja noch weniger. Ja, da kommt auch schon der Sandsturm. Nicht so schön. Typ Boden ist das Ding. Deshalb auch direkt Erdbeben, Aua, und leider bin ich sehr anfällig dagegen. Ich weiß aber nicht, ob ich noch irgendwas habe gegen das Ding, ist Leider ist mein ganzes Team schwach gegen dieses Hippotherus, deshalb kann Takokro das einfach schnell hinter sich bringen. Denn wie gesagt, ich möchte heute gerne noch die siebte Arena schaffen, wenn es möglich ist. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die Herausforderung, die Prüfung dauert. auch stehen Handbinder aus und was mit alle? Ach, komm, brauchst nicht. Brauchst jetzt nicht. Ja, der tut leider weh, aber Wolverine, äh, war Wolverine, natürlich. Ist immer noch hier und warum setze ich das ein, wenn er offensichtlich steht nicht sehr effektiv und... Ah, Moment, habe ich überhaupt jetzt irgendwas gegen das Ding, was noch bei mir lebt? Aber mir ist eigentlich jetzt gerade ziemlich alles gestorben. So ziemlich. Ich könnte mit Farigiraf Doppelstrahl ausprobieren, ob das vielleicht ordentlich und genug Damage macht. Außer stellt natürlich vorher direkt. Sehr effektiv, ja, aber klar. Bam. Okay, das spüre ich mal für euch vor. Bam. Letzter Hit. Haben es noch geschafft. Aber jetzt ist man Team wirklich knapp. Also das ist jetzt wirklich blöd, wenn er jetzt noch ein Trainer käme. Weil ich würde die jetzt ungern machen. Ein also schon ist auch eine Art des Wetters. Wie man sehen will. So bitte, ist hier der Ausgang? Hier muss der Ausgang sein. Yes, angekommen! Südliche Zone 6. Hier ist noch ein Trainer, aber das ist mir ganz egal, denn ich muss erstmal mich heilen. Die alle Trainer besiegt. Geh eine Belohnung. Aha. Okay, da hinten der Dude. Da ist der letzte Trainer. gib wir eine Belohnung. Können wir auch noch machen. Komm. Ich möchte jetzt die Belohnung haben. Wenn du sowieso weiß wo der Trainer. Ist. Dann hole ich jetzt auch meine Belohnung da. Yeah, yeah, yeah, yeah. Du du, du, du, du, du, Damit meine ich dich. Zieh diese Muckis an. Du kämpfst nur gegen mich. Du kämpfst nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine hart abtrainierten Muckis. Okay. Knattertox. So du willst nicht Knattertox. By the way, was mir gesagt wurde bei Knattertalks, das werde ich auch noch mal später sagen, wenn wir bei Team Stars sind, aber Knattertalks ändert, ändert den Typen, je nach welchem Auto es ist. Je nach Auto ändert es den Typen. Deshalb war ich oft mal super duper verwirrt, was für ein Typen das eigentlich hat. Weil ich mir doch ziemlich sicher bin, dass es Stahlgift ist. Was es auch eigentlich ist. Nur halt bei Team Stars nicht. Da ist es halt je nach Team Star Mitglied. Der Typ. So. Aber gegen das normale. Das können wir schmelzen. Super. Easy peasy. Bitte vergifte mich jetzt nicht. Nein. Geh schnell da. Ich habe keine Lust nochmal zu heilen. So, vielleicht haben wir die Arena heute nicht. Aber wir lassen zumindest die Prüfung schon mal anfangen. That's all I'm asking. Hey, hast meine Muckis einfach ignoriert. Ja, ich weiß nicht, was du dir so eingebildet hast mit deinen Muckis. Oh, hier ist Backel. Süß. Und hypno und alles Mögliche. Und hier sind wir an Azarila. Was für hübsche Teller. Okay. Vielleicht mal. Es Spledge Für lustige Werksamen, wenn sie... Attacke, Hydro-Pumpe rausschießen würde. What? What you blabbering about? Mhm. Halten die Händchen? Nee. Sieht ein bisschen so aus. Was Keramik betrifft. Das ist ein großer Ofen, mit dem man Geschirr aus Ton also aus, äh, aus Tonnen brennen kann. Tonnen, genau. LOL! Schaut mal hier an der Wand! Das sind einfach die aus Pokémon. Rot und Blau, allgemein gen 1. Die ganzen Sprites in deinem Pokémon-Menü. Das ist ja mega cool. Und schon wieder das unsichtbare Bootmobil. Aber <lacht> oh, jetzt mal ohne Witz. Das sieht ja richtig cool aus hier. Ist das die Arena? Actually nicht. Oh, vielleicht, doch, vielleicht kämpfen wir da drin. Warte, das möchte ich mir kurz anschauen von innen. Ist denn da noch mehr Easter Eggs? Hier. hier haben wir haben so ein Pipi. So ein, so ein schönes Pokémon halt. Ich gucke mal die Bodensachen an, am besten. Hier haben wir so ein Rizeros Hier haben wir Blumenmon. Hier haben wir R Rettern. Hier haben wir Tauros. Taubsi. Ein Fossil. Weberrack. Äh, Pummeluf. Und jetzt repeaten sie sich dann noch. Aber echt, wie cool. So ein Throwback daran. Und ja, hier werden wir kämpfen, Leute. Also da bin ich schon mal sehr gehypt für. Wenn es dann soweit sein wird. Fokusstoß. Not bad, not bad. Definitiv. Okay. Ja. Hui. Platsch. Ich würde so gerne mal reinschauen. Ja, dann geht doch einfach rein, so wie ich jetzt. Tür schon offen. Einfach reingehen. Oder hast du Angst, weil die Arena-Leiterin zu schwer sein wird für dich? Oh, Nimila ne ist hier. Ich hab schon von deinem Sieg gehört. Glückwunsch mal zum sechsten Was Wusstest du, dass nicht mal 10% aller Herausforderer ist, soweit scheifen? Krass. Aber es überrascht mich kein bisschen, dass du zu dieser talentierten Minderheit gehörst. Danke. Keine Ursache. Im Gegenteil, ich muss mich bei dir bedanken. Also, ähm, wie war es mit einer Aufwärmübung, bevor wir dich an der Arena versuchen? Na los, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja, du willst kämpfen mal wieder. Kein Problem. Da können wir ein bisschen leveln. <lacht> ja, so gemein bin ich. Dass ich dich nur noch als... ...eine XP-Farmer ansehe. Nein, keine Ahnung. Tada! Hier werden wir kämpfen. Oh, nice hier oben. So sieht das Gelände hier heiß aus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Man sollte sein Umfeld immer vorher checken, weil sich das nämlich unter anderem auf die Standfestigkeit der Pummel auswirken kann. Sollte ich dich für einfach mitgezerrt habe, aber Aufwärmelbogen können nie schaden. Also dann, Mario, der Kampf ist das Ziel. Okay. Kampf gegen die Wielerbeck Der dritte, vierte Kampf ungefähr. sehen Mit welchen können du den sechs Arten erkämpfen kannst oder kämpfen hast vier Pokémon nur zumindest sind die aber gut gelämmert muss ich dir zulassen das muss ich dir lassen Ouch, hat vergessen das, das hast gesessen dafür werden wir uns arrangieren ich kann heute echt nicht lesen Roll wenn du sollte aber den Job machen hoffentlich dann Dolphin So schnell weg. Bam. Genauso wie Wulverrock. Bitte sag mir, ich weiß vorher schon, welches Pokémon sie einsetzt. Nein oder nicht? Hä? Das ist auch Das sollte eigentlich gar nicht so aussehen. Äh, ups! Ach stimmt, das hätte noch dieses Item, diesen Ei. Ja, den muss ich mal das nächste Mal rausnehmen. Am besten allgemeine Items, nicht ein bisschen schaffen. Vielleicht habe ich ja noch Items oder so. Ja, wie sich nach vorne ist, die Teilnahme schon länger nicht mehr gesehen. Mein großen fetten Wal, den ich so gern mag. Mit seinem hübschen Make-up. gott Hat sich entwickelt und so sieht das jetzt aus. so, nicht die letzte Ist nur noch die Schnecke im Moment. Das Ding hat nämlich noch eine weitere, weitere und äh, von der habe ich ein bisschen Angst und warum tippt sich mein Pokémon bei der Attacke? sieht nicht viel aus. Oh, wow, Das kriegt sie zurück. Noch mehr Body Slams ja, hier. Weiß wieder nicht, welchen Typen das hat, deshalb ist wir einfach Body Slam. Paralyse trifft nämlich. Damit. Greift trotzdem an, aber trittet Aber jetzt ist es zumindest down. Hat eigentlich jemals in diesem Spiel bisher ein Trainer ein Item benutzt? Oh! Die Frage kann man später stellen. Pamo Marmo! Ihr wisst ja noch. Pormi, pa also Pamo. Und dann Pamamo. Und jetzt Pamo Die letzte Entwicklung. Mit so einem wirklich richtig bescheuerten Namen. <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ding aussieht. Ich würde sagen, Leute, es ist nicht groß anders. Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht in Team genommen habe, denn... Es ist sehr enttäuschend. Vielleicht merkt ihr sogar gerade den Unterschied nicht. Und ich würde euch nicht blamen. Der Unterschied ist wirklich mit die Ballen. Das ist wirklich eine sehr enttäuschende Dreierreihe mit Pommy und... Pomibi. Keine Ahnung wie geistert, Englisch, aber auf jeden Fall. Pamo, Pamamo und Pamo Mamo. Ay, ay, ay. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen von mir gebe, denke ich mir schon, was laber ich da? Aber ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Das war Gamefree. Oder die Übersetzer. Aber auf Englisch ist es genauso kacke. Die gut, im Deutschen ist es noch ein bisschen schlimmer, aber im Englischen war es eh nicht schlimm. So, wir wissen alle, was der letzte Pokémon sein wird und können uns angemessen darauf vorbereiten. Und ich brauche noch nicht mal zu terra crystallizen. denn mein Takokro sollte stark genug sein, um das auch alleine so hinzukriegen. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Arena machen. Ah, oh, ich liebe diesen Nervenkitzel. Der Kampf ist erst vorbei. Wenn er vorbei ist, lol. Mascagato. Bagato, müsste es eigentlich eher zu meinem Puppe passen. Wegen einem Alligator. Naja. Jetzt geht der Spaß, jetzt richtig los. Leichter, Terra Crystal. Habe ich, ich überhaupt eine Chance, hat? Terra Crystal die ihre Pículo. Hat eine süße Blume auf dem Kopf. Oder seine. Ich weiß es nicht. Mach ich habe eine Attacke gefasst, für die wir lange und hart trainiert haben. Blumen Trick. Was geht denn da jetzt ab? Hä? Huh? Aua! Sehr starker Attacke. Oh, vor allem der Crit. <lacht> Was? Das killt nicht? Oh doch. Die Verbrennung killt. Hab ich nochmal Glück gehabt. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst! For real? Natürlich setzt ihr nochmal Blumentrick ein. Okay, ich singe dir ein schönes Einschlaflied. Schon wieder Crit, ey. Jetzt geh. Verschwinde! Da habe ich sie dann so. Okay. So. Ich denke, wir sind jetzt bereit für die Arena. Ich wusste es, du bist genau die Richtige! Tja, dieser Sieg geht an dich! Du bist wirklich immer stärker! Ja, jetzt ist es soweit! So, deine Puppen haben euch aufgewehrt und seid perfekt vorbereitet. Ja, ein kleines Dankeschön für den Kampf. Top danke, danke. Bis zum channel fehlt nicht mehr viel. Gebt bei den letzten zwei Orden nochmal richtig Gas. Ich bringe dich noch schnell zum Empfang zurück. Okay. Ich muss aber trotzdem nochmal kurz heilen gehen. Also, ist eigentlich egal, ob ich mich hier lässt oder nicht. Naja. Dann werden wir in der nächsten Folge... Ah, guck, hab ich schon gesagt. Haut rein. lasst Like da. Lasst Abo da. Ja.